Jess ist eine ganz tolle Hündin. Sie ist ähm, sehr neugierig, sie ist sehr kontaktfreudig, sie ist sehr geduldig. Ja, bringt eigentlich jedem Menschen, der mit ihr in Kontakt tritt, ein Lachen ins Gesicht und das ist ganz toll. Mein Name ist Lucia Buchli. Ich bin Ergotherapeutin und bin seit letztem Juni tätig an der ZHW für den Bachelorstudiengang als Dozentin mit Fachspezialisierung Geriatrie. In der Geriatrie geht es um die ältere Bevölkerung, die Altersmedizin, die Rehabilitation, aber auch die Gesundheitsförderung im Alter. Ähm, Frau Dürr ist eine Klientin, die hatte vor einigen Jahren schon einen Schlaganfall und hat seit da an eigentlich immer ambulant ähm, Domizilergotherapie erhalten. Und Jess, die Therapiehündin, habe ich jetzt circa seit drei Monaten bei ihr eingesetzt. Wir machen viele Aktivitäten, wo sie die Rumpfstabilität trainiert, wo sie aufstehen muss, sich hinsetzen, sich bücken, verschiedene Positionen bringen. Aber natürlich auch der emotionale Wert, einfach das Freude bereiten und äh, ja, man arbeitet mit einem Lebewesen, wenn ein Therapiehund dabei ist. Wenn er etwas sieht, dann hat er keine Geduld mehr zum Warten. Dann muss es gerade sein. Also grundsätzlich sagt man, Therapiehundeinsätze sollten nicht länger als eine Stunde dauern, weil es viel Konzentration abverlangt. Und nachher muss es eine Ruhephase geben, eine Belohnungsphase. Die Therapiehund-Ausbildung an und für sich, die geht nur drei vierteljahr Und während der Therapiehundeausbildung geht es dann auch vor allem darum, fühlt sich der Hund überhaupt wohl in solchen Situationen. Also ein Therapiehund ist eigentlich ein Streichelhund, ein kontaktfreudiger Hund. Wenn er das nicht gerne hat, dann ist er nicht geeignet für, für solche Einsätze. Jazz ist für mich ein, ein wichtiger und guter Partner, die Klienten und Klientinnen in ihrem Alltag zu unterstützen.